Es kommt ein Krieg auf uns zu. Die reinste Perfektion. Das größte und mächtigste Schlachtschiff der Welt. Jeder Marinesoldat wird sich darum reißen, auf diesem prächtigen Schlachtschiff zu dienen. Ein würdiges Symbol für das gesamte Kaiserreich Japan. Dafür brauchen wir Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Man sagt, er sei ein Jahrhundert-Genie. Japan gegen Amerika in den Krieg, ist eine Niederlage unausweichlich. Verdammt halt nochmal! Dieses Schiff darf nie gebaut werden. Sie sind nicht dazu imstande. Es geht hier um das Jana. Ist mir egal. Ist das denn das? Sie gehört was, Militärgericht. Was soll ich denn sonst machen? Sie haben dieses Schlachtschiff selbst erschaffen.